Mein Name ist Robin, ich bin aus der Schweiz, bin 18 Jahre alt und bin in der Lehre als Walerin. Ich bin Andrea, bin 21 und arbeite in der Schweiz mit geistig Behinderten. You <laughs> think it's cool, now I don't the impression. We ah. the, the, MSF. Other the Other place. Other place. Other Okay. The okay. biggest Uh here inside. Here okay. inside. Okay. <laughs> Okay, okay. Ich, gehe, zu fragen. Ich, weiß nicht, ob sie einen Platz haben oder nicht. Richtig, ich, Und sie ist allein ohne Ehemann? oder Ich habe keine Also wir haben jetzt über Facebook, einen geschrieben dass sich eine Frau befindet mit fünf Kind. Es sind äh, eigentlich drei Erwachsene und fünf Kinder, die ohne Mann äh, da sind. Sie sind einfach Angst, und kein Zelt und äh, keine Nahrungsmittel. Nicht. Und, äh, jetzt sind wir hierher gekommen, um sie zu finden. Wir haben einen Platz abgemacht mit ihr. Und das Zelt haben wir schon kriegt äh, von MSF. Und äh, morgen haben wir abgemacht, dass man mit, sich mit ihnen trifft. Und dann werden wir halt, äh, Nahrungsmittel in bringen. Und sie will unbedingt den Platz wechseln, der Platz dort, wo sie, wo sie ist. Äh, Falte, so, ja. wir, haben der wir dürfen kein Medikament geben, offiziell. Sie kann auch ein paar Meter und sie hat Medizin für ich I will be with her tomorrow all the day, okay? okay. Morgen the ich uh, Ich bin seit Oktober im Freien dabei dazu gekommen bin ich per Facebook äh, durch eine Kollegin von der Mutter einer Kollegin und äh, dann habe ich dort angefangen als Eventmanagerin und dann im Januar bin ich das erste Mal nach paris gegangen. Und äh, das als Grund, weil ich äh, man liest alles in der Zeit und ich wollte es selbst mal sehen. Ich bin im Oktober das erste Mal auf Slowenien mit einer Kollegin zusammen aus dem Grund, dass ich gefunden habe, Ich kann nicht diese, die Heimseite auf meinem Vögel und einfach zuschauen, was da abgeht. dann bin ich jetzt das vierte Mal auf der Balkanroute, das dritte Mal zu Brescia und jetzt spontan auf Idomeni gekommen. Ähm, ja, es hat mich gepackt, das erste Mal gepackt. Ich bin hierher und ich habe gefunden, ich muss wieder gehen, so gleich wie möglich. Und jetzt gehe ich immer, wenn ich genug, genug frei habe, bin ich immer da. Also ich bin seit zwei Wochen hier in der Meni. Und am Anfang waren fast keine Organisationen hier. Also Freiwillige auch nicht. Mittlerweile hat es etwas. Wir versuchen jeden Tag, jetzt sind auch noch vier Frauen von, von Bresche, die hierher kommen, für Bordefri, die für Bordefrei arbeiten. Äh, wir versuchen jeden Tag Familien auszusuchen, die wir äh, wirklich versorgen tun, also von, von A bis Z. Sprich Nahrungsmittel, Kleider, Pampers, äh, alles Mögliche. Wenn sie krank sind, begleiten wir sie zu, zu MSF, zu Ärzten, weil wir dann kein Medikament verteilen. Und äh, mittlerweile können wir schon ziemlich viel Familie. man wird immer wieder begrüßt von ihnen, wenn man sich sieht und wird eingeladen zum Tee trinken. Es gibt schöne Situationen, man lacht ab und zu zusammen, man singt, aber es, ist, es sind 15'000 Menschen da und es ist mega traurig, wenn man sieht, vor allem wenn es gestern den ganzen Tag geregnet und äh, wenn man die Leute so nass sieht und Kleider sind nass und alles. Es ist wirklich, ich weiß nicht was da los ist, wieso Europa nicht reagiert auf das Ganze. Also ich kam heute Mittag an. Und der erste Eindruck war, das, äh, großes Chaos, großes Chaos und äh, alle Leute kommen, sind sehr hilfsbereit, sind sehr höflich, sind sehr äh, offen und nett, also wirklich, ähm, der Umgang mit den Menschen ist wirklich sehr herzlich. Ähm, aber trotzdem, die Situation überwiegt irgendwie jedes Lachen, was auch schön ist, aber trotzdem, äh, jeder braucht Hilfe, jeder braucht was und dann für irgendwie alle da zu sein, geht nicht und dann immer sagen, nein, wir haben das nicht oder es geht nicht, das ist einfach sehr hart. Ich bin Mittwochabend angekommen. es war schon dunkel und mir haben einfach die Wort gefehlt. Ich habe schon viel gesehen, seit ein paar Mal, als ich hier unterwegs war, aber das, ist, das hat alles übertroffen, was ich erwartet habe oder befürchtet habe. Ähm, ich bin traurig, ich bin hässig, ich bin überfordert, ich bin völlig verzweifelt. Und das Schlimme ist, äh, sie haben die Leute, die da sind, die haben die Gefühle auch, aber noch immens mehr als ich. Ähm, ja, Es erstaunt mich schon immer wieder, wie sie gleich noch irgendwie können das Beste aus der Situation machen können. Sie lachen, mhm. sie singen. Und ja, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch überfordert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen will. Es fällt da allem, es fällt überall an allem mit diesen 15.000 Leuten. Ähm, ja, aber wir probieren unser Bestes und ich hoffe, wir können das bisschen etwas helfen. Die Leute hier brauchen eure Hilfe, ob es nun Geld ist oder Sachspenden oder dass ihr selbst herkommt und hilft. Es äh, mag sein, dass ihr denkt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn man einem Kind ohne Schuhe, ohne Jacke irgendwas geben kann und es lächelt sich einfach nur an, das ist es wirklich wert. Ich erwarte nur, macht die Augen auf, schauen nicht weg. Das betrifft uns alle, das betrifft ganz Europa und das sind die Menschen, die da sind, das sind unsere Mitmenschen. Und sie haben die gleichen Hoffnungen wie mir, die gleichen Wünsche, die gleichen Bedürfnisse, sie gehören zu uns. Und Versuchen, irgendwie einfach das Bewusstsein zu entwickeln, was da passiert. Das hat es so noch nie in Europa. Ähm, wenn ihr könnt, helfen. Es nützt nur, schon, dass ihr den Leuten sagt, hey, da hat es da Menschen, die brauchen Hilfe. Und das auch irgendwo durch verteidigen und sagen, hey, das sind Menschen wie mir. Helfen denen. tun sie nicht abschieben. Sie, sie gehören zu uns. Wir sind alle eine Gemeinschaft. Also wir fragen Familie immer wieder, was brauchen wir brauchen. Und die Antwort ist immer alles. Man weiß wirklich nicht, wo anfangen. Also meistens sind das Nahrungsmittel und Kleider Schuhe Schuhe sind äh, etwas, das niemand hat, wo auch ziemlich schwierig ist, auf, auf so große Zahl überhaupt kaufen. Wir versuchen die Familie auszusuchen, vor allem für Kinder, Kinderpäckchen zu machen mit, mit Kleider und, und Schuhe. Aber es ist sehr schwierig, weil es ist kalt, es ist nass, es ist Hunger. Also man, ab und zu so verzweifelt man auch selber und fragt sich, was man eigentlich da macht. Weil es ist, alles, was man macht, ist immer zu wenig. Ja. <lacht> Du <Gülüyor> blamst